Wie viele Twitter-Follower habe ich denn? Es sind über 9000! Over 9000! <lacht> Sorry, ich wollte euch nicht erschrecken, aber ich warte schon ganz lange, um endlich diesen Witz machen zu können. Ja? Und zwar ist das eine Anspielung auf eine Szene aus einer Serie ja? und zwar ist diese kurze Szene zu einem Meme geworden. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil! Ich klappe! Jetzt mach mal das Video aus! Mach ich, mach ich! Der Schnelltipp. Entspanne dich, wenn du dieses Video schaust. Ja, Mache dir nicht so viel Druck. Entspanne dich immer, wenn du Deutsch lernst, denn nur so wirst du erfolgreich Deutsch lernen können und so macht es auch viel mehr Spaß. Was ist ein Mem? Ich lese vor aus äh, Wikipedia. Ein Mem, Neutrum, also das, Mem, Plural Meme, bezeichnet nach der Mem-Theorie einen einzelnen Bewusstseinsinhalt, zum Beispiel einen Gedanken, der durch Kommunikation weitergegeben und damit vervielfältigt werden kann. Es klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber ich werde es am Beispiel dieses Memes erklären. Ja? Am Beispiel des Memes Es sind über 9000! Und zwar gab es diese Serie, die hieß Dragon Ball. Vielleicht gibt es die immer noch. Ich habe sie in meiner Kindheit gesehen. Und in dieser Serie, das war eine Zeichentrickserie, in dieser Serie gab es eine kurze Szene, wo ein äh, Charakter aus der Serie ähm, gesagt hat: Es sind über 9000! Over 9000! Und er hat das auf eine sehr lustige Art und Weise gesagt. Und äh, diese Szene wurde zur Mem. Ja? Das heißt, laut Definition war es ein. Bewusstseinsinhalt. Ja? Also es war, ein, war eine kurze Szene oder es war, ähm, ja, es war ein Satz. Ja? Und der wurde ähm, ganz oft weitergegeben. Ja? Also es, es wurde ein YouTube-Video hochgeladen, äh, wo nur diese Szene zu sehen war. Und ganz viele Leute fanden das cool oder seltsam. Und deswegen haben sie diesen Satz in ganz vielen unterschiedlichen Zusammenhängen gebraucht, einfach, einfach weil sie einen Witz machen wollten. Ja? Ähm, um einen Witz zu machen, haben sie in ganz vielen Foren, äh, in ganz vielen Zusammenhängen äh, geschrieben, es sind über 9000 ja? und das hat sich sehr weit verbreitet. Das ist so ungefähr, was ein Meme ist. Ähm, ich bin jetzt auch kein Experte für Mem Meme. Plural, Meme haben wir gelernt. Ich bin kein Experte für Meme, aber das ist, was ich über Meme weiß und äh, was ich über diesen Meme weiß. Ja, und äh, die Serie war Dragon Ball Z, oder? Nur, vielleicht nur Dragon Ball. Auf jeden Fall hat. Äh, war die Szene selbst schon ein Witz. Der Typ hat den Stärke-Level ähm, von dem Protagonisten gemessen und das ist schon ein bisschen seltsam, ein Stärke-Level zu messen und äh, es war sogar noch ein kultureller Witz. Ähm, also in Japan gibt es dieses Konzept der sp spirituellen Energie und äh, das wird gemessen und äh, das, ist, das ist schon ein, ein bisschen ein Witz, ähm, spirituelle Energie zu messen. Das ist, was ein Meme ist. Äh, das war eine ganz kurze ähm, Erklärung, was ein Meme ist. Vielleicht wisst ihr das schon. Ansonsten äh, möchte ich euch äh, weiterleiten zu knowyoumeme.com. Ähm, dort werden ganz viele Meme erklärt. Ja, und eine zweite Botschaft, die ich euch heute auch noch geben wollte, ja, eine zweite Sache, die ich euch sagen wollte, ist, dass ich euch total dankbar bin, ja? Also meine Dankbarkeit ist praktisch weit über 9000. <lacht> Denn echt, also 9000 Twitter Follower, ja, 9000 Leute, die mich auf Twitter folgen und äh, die meine Tweets retweeten bzw. weiter switchern. und Es ist nicht nur Twitter, ja? auch auf Facebook wächst die Facebook-Gruppe immer weiter und auch die Authentic German Learning Facebook-Seite bekommt immer mehr und mehr Likes und äh, dafür bin ich euch total dankbar. Das ist wirklich die Sache, über die ich hauptsächlich mit euch sprechen möchte. Ja? Ich möchte dir mit diesem Video sagen, dass ich echt total dankbar bin dafür, dass du mitmachst, dafür, dass du Kommentare hinterlässt. Also was, meine Dankbarkeit ist über 9000 und ich hoffe, du hast etwas gelernt. In diesem Video, falls du noch nicht wusstest, was ein Mem ist, weißt du jetzt, was ein Mem ist. Und falls du es schon wusstest, dann äh, konntest du hoffentlich diesem Video gut folgen. Und äh, ja, wie immer, wir sehen uns morgen. Und dieser eine Satz, dieser eine Satz ist schon selber ein Meme, weil manche Leute mir das in den Kommentaren schreiben. Viele Leute schreiben mir in den Kommentaren bis morgen, weil ich das immer so sage. Ja? Deswegen ist das vielleicht auch schon ein Meme. Okay? Also, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss!